Herzlich willkommen zum Smarter Entwickeln Podcast, heute mit einer Zusatzfolge anlässlich der Blogparade vom Haufe Vision Blog zum Thema Der Stoff aus dem Rebellen sind, Organisationsrebellen. How many psychiatrists do you need to change a light bulb? One. But the light bulb needs to want to change. Wie viele Organisationsrebellen brauche ich, um eine Organisation zu verändern? Einen. Aber... Die Organisation muss sich verändern wollen. Organisationsrebellen haben einen spannenden Job. Also gerade auch von dem Wert, den sie stiften können. Ein bisschen Unruhe in der Organisation. Eine Person, die furchtlos immer wieder daran erinnert, was eigentlich das Ziel ist. Das kann eine Organisation unheimlich nach vorne bringen. Aber wenn die Bemühungen nicht auf fruchtbaren Boden fallen, wenn die mahnenden Worte nur noch nerven, dann ist der Organisationsrebell nur noch ein Fremdkörper ohne Wirksamkeit. Vielleicht auch aufgrund seiner Rastlosigkeit, die nicht zur Firma passt, dann nur noch nervig. Die Wirksamkeit des Organisationsrebellen hängt also nur zum Teil von ihr oder ihm ab. Genauso wichtig ist es, die Saat in fruchtbaren Boden pflanzen zu dürfen. Der Grad zwischen Mahnen und Warnen und Meckern und Motzen ist schmal. Es gibt für mich ein großes Vorbild für die Organisationsrebellen. Und zwar ist das der mittelalterliche Hofnarr. Er durfte ungestraft alles sagen und auch am Lack der Herrschaft kratzen. Das ist eine wichtige Funktion für einen Herrscher, der von Ja-Sagern umgeben ist, die ihm nach dem Munde reden. Er hat einen Mahner und Warner, der nicht an die Konventionen gebunden ist und dadurch auch Dissens darf. Wenn der Hofner seine kritische Botschaft überbrachte, dann mit einer Prise Humor und so, dass sie weggelacht werden konnte. Der Herrscher konnte laut lachen und die Frechheit des Narren dadurch akzeptieren und belohnen dann war die Kritik vordergründig unbedrohlich. Das ermöglichte der Gesellschaft dann wieder zur Sache zu kommen. Der Hofnarr war nicht bedrohlich und die Botschaft kam aber trotzdem an, wenn auch etwas indirekter. Eine wichtige Eigenschaft des Hofnarren muss aber gegeben sein. Er muss von Herrschers Gnaden eingesetzt sein. Der Herrscher muss den Hofnarrer akzeptieren, dulden und sogar wollen. Er muss sich dem Gespött aussetzen und Widerspruch akzeptieren. Höfe, an denen das nicht gegeben war, hatten keine Hofnarren. Das Vorhandensein eines Narren war gleichzeitig also auch das Zeichen für einen selbstbewussten Herrscher. Es gibt keinen Betriebsrat, der eine Person wählen kann, der den oberen mal so richtig den Spiegel vorhält. Es, es, es war damals auch kein Entscheider von außen, der dem Herrscher irgendeinen Spötter in den Pelz gesetzt hat. Nein, der Herrscher hat ihn zugelassen und gewollt. Das ist das Entscheidende. Wenn Sie ein Narr sein wollen, achten Sie auf die Akzeptanz von oben. Widerspruch alleine reicht nicht, Sie müssen gehört werden. Das heißt nicht, dass man Ihnen folgen muss, aber Sie brauchen Respekt und Gehör. Holen Sie sich diesen Respekt, egal wie. Ohne diesen Respekt sind Sie kein wirksamer Rebell. Recht haben, Recht bekommen und rechthaberisch sein sind völlig unterschiedliche Dimensionen, die weniger miteinander gemein haben, als den Worten ansehbar wäre. Wenn Sie eine gute Führungskraft sein wollen, dann laden Sie zum Dissens ein. Das muss nicht immer der gleiche sein, aber lassen Sie den Rebellen Raum. Hören Sie zu. Nur, warum sollten Sie das eigentlich tun? Weil Sie sonst betriebsblind werden, weil Sie durch den Apparat gewollt oder ungewollt abgeschirmt werden von den Geschehnissen weiter unten und weil Sie diesen Seitenkanal brauchen, um Ihr Bild abzurunden. Nicht selten passiert es, dass eine Organisation von Erfolg besoffen wird und glaubt, sie habe die Erleuchtung gefunden. Sie weiß, wie man erfolgreich wird, weil sie es ja am eigenen Leibe spürt. Und alles, was vorhanden ist, ist auf einmal richtig, weil in Summe der Erfolg da ist. Auf einmal werden Compliance-Abteilungen und Berichtswesen wertschöpfend angesehen und nicht mehr hinterfragt. Ein Beispiel. Der CEO von Nokia hat nach dem großen Crash gesagt, wir haben noch alles richtig gemacht. Das muss man sich mal auf der Zunge zu gehen lassen. Es wirkt wahnsinnig naiv und dumm, nach dem Absturz so etwas zu sagen. Und ich würde einiges dafür verwetten, dass Steven Elop beides nicht ist. Aber er war betriebsblind. Nokia hat nicht auf die eigenen Narren gehört. Die hätten helfen können, aus dem Erfolgsrausch herauszukommen und der Realität früher ins Auge zu sehen. Lasst uns also von den Narren lernen. Die Organisation muss die Rolle wollen. Die Rolle muss auch Gehör haben, das ist etwas, was der Organisationsrebell nicht selbst entscheiden kann. Das heißt nicht, dass die Rolle explizit im Organigramm stehen muss oder nur einmal vorkommen darf, aber die Rebellen, die da sind, müssen sich entfalten dürfen. Die Botschaft des Rebellen muss verdaulich sein. Die Nachmen haben das mit Humor gemacht, aber andere Methoden sind auch nutzbar. Gelegentliche Grenzübertritte sind okay, wenn das Respektkonto sie hergibt. Auch Organisationen haben eine Komfortzone, wer diese erweitern will, muss sich auf ihrem Umfang bewegen und immer wieder raus und reingehen. Zu weit vorpreschen, zerreißt nur das Gummiband, das da besteht Der Rebell selber muss wollen. Risk to get fired heißt es so schön. Ohne Lust an der Grenzübertretung, ohne Akzeptanz des damit zusammenhängenden Risikos, wird sich wenig bewegen. Und die Motive des Rebellen müssen für alle klar sein. Der Nahe hat keinen Anspruch auf den Thron. Er war... Helfer des Herrschers. Der Organisationsrebell muss so wahrgenommen werden, dass er sein Unwesen, in Anführungszeichen, zugunsten der Firma treibt, nicht für den eigenen Nutzen. Die Reinheit des Zieles lässt viele Grenzübertretungen tolerabel erscheinen. An dieser Wahrnehmung muss der Organisationsrebell vorher arbeiten. Wie heißt es so schön? Spare bei Zeiten, dann hast du in der Not. In diesem Sinne wünsche ich allen Organisationsrebellen viel Spaß und Erfolg.